Ja hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück so zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja in der letzten Folge haben wir mit Son Goku, den Planeten Damek erreicht, ähm, son an Vegeta und Krillin sind sich schon gerade ja mit dem Genio Force am Kloppen, das Sonderkommando von Freezer. Und ja, wir müssen ihnen zur Hilfe ein, damit die nicht alle frecken. Aber ich will erstmal mal hier was sammeln. Und ja, dann gucken wir mal, wie die Situation so steht. Der ne? Weg, ich hab keinen Bock auf dich. No. Ja, dann mal los da stehen sie sogar alle sind aus wie ameisen naja oh währenddessen っすな。かかろっとやっと気ががったか。洗濯やるし。ゴミ虫 Das war und wie geht da? Sind kein Boost und Krillin hat nichts bekommen. Hacks, was habe sogar Schaden gemacht. also ich habe ich mit einem Schlag weg. in der Serie, und er macht ehrlich gesagt, der hält eigentlich viel aus. Möchte gerade Gott. Ich war am blocken Da oh, kommen her ja. Äh. falsche Richtung, falsche Richtung. Ja, auf damit. Oh Gott, äh. Strahl kommt so ganz langsam näher. Da kommen ja. Komm so voll. Muss eine Herausforderung, ey. Ja. gibt es jetzt nicht, ey. Der trifft mich die ganze Zeit. Was? Wie sind der auf mich zugelaufen, Mann? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gott der Kampf ist Gott. nicht so leicht ey. sollte er aber eigentlich In die fresse hm. Also ich die dauern auf die Einprügel und die irgendwie gar nicht davon gestand werden die meiste Zeit. und will ich werde nur halt ein. So, das hat irgendwas gemacht. Aber ich glaube, der hat geblockt oder so. Ne? Oh ja. oh ja schon so schwer bin ich gar nicht wissen wie stark genjo ist hm. aber ich dachte ich dachte hat tut irgendwie so diese unverwundbarkeit nach ein paar angriffen unterbrechen man setzen also zu so einen konter ein oder so was und sagen kann ich einfach aus der reichweite gehen so hat er trägt noch nicht mal die Kölne, die die die oh, was in die fasse aber mache ich da Mit denen ja. Äh. In die wasser und nein, ist immer noch am Leben. Äh, die Fresse. wir auf den Arm nehmen. Puh, was für ein Freak, der hat mich fertig gemacht. Pfft. Alter. Wie One Punch Man. 白かにまさか、伝説 1000 so ともこいつ見てに ja, es kommt der kampf das ist glaube ich der einzige kampf den ich nie so in der serie irgendwie gesehen habe weil ich weiß wenn lief immer um 19 uhr damals ne, im fernsehen ich weiß ich habe jede folge gesehen aber sagen sie zu besuch bei jemand anderen ich habe irgendwie die Folge verpasst, wo es Goku gegen die beiden gekämpft hat. Da habe ich irgendwie jahrelang nie genug genau gewusst, was da passiert ist. Und so da war ich die einzige Dringung, was ich jemals verpasst habe. Damals als Kind, jedenfalls, ich, ich würde ungern in so ein Heilding Dingen einsetzen. Was ganz ob ich eins habe, habe ich überhaupt eins. Nö, ich habe nichts ausgerüstet. Gott, was jetzt nicht was passieren wird gleich. Aber ich nehme so gut wie gar keinen Schaden mit gerade. Ob das reichen wird? Wenn der eine ballert die ganze Zeit auf die andere geht ganz auf mich los. Das ist voll nervig gerade. Aber egal vielleicht komme ich ja noch hinterher mit dem schaden oh du geh mal aus dem weg und oh der koscherball naja schaffe ich nicht vielleicht naja, tot ja. ich hoffe meine ap werden wieder nee. dreck und wenn ich lade, dann muss ich noch mal gegen die Kuchen kämpfen weil weil ich jetzt keine dinge ausgestattet hat kann ich auch nicht einsetzen dann völliger hp Wo ist das ich glaub, ich muss ein bisschen spam eigentlich auch meinen schaden ich weiß gar nicht mehr dieser super muss überhaupt macht ey. Oh, sehr gut ich kann ihn ich vergesse, die steuerung ist ja anders im kampf nein verfehlt denke da war von allen angefangen die dame die funktioniert doch immer außer gegen begeta oder früh wir später ein super gegen sie äh, rennen also sonst funktioniert sie immer hey, ich komme nicht hinterher und oh, nur weil ich jetzt keine links ausgerüstet habe keine heilobjekte äh, gibt es jetzt nicht aber wir sind die gar nicht so stark vielleicht habe ich aber weit damit aber habe ich sogar am schauen nein das gibt's du nicht versucht noch einmal aber ja nur weil ich jetzt keine gegen schon aus habe das gibt es jetzt nicht könnte man meinen die würden irgendwie automatisch hier mal so ein paar geben ne? oh. das war ich eine unfair kombi jeder eine ballert die ganze zeit auf mich auch keine ding so wenn ich halt richtig anstelle kriegt doch vielleicht hin aber nicht gut aus ich habe immer noch keine Bin ich doch die ganze zeit hier am aufladen Boah. Hey, leute Boah. Boah! Ich kann gar nicht hier fest hat weil ich das spamme ich habe ich jetzt überleben er hey, ist von der eine Ballert die ganze zeit und ich, wenn der andere geht die ganze auf los ey. wir sollten dabei jetzt auf einmal ihr managen ich komme nicht hinterher ja hey, das gibt es jetzt nicht kollege ein gott da so, bleibt mal beide an einer stelle wenn es geht morgen ist sogar weg natürlich ja, nicht hin ich auch verwundbar bei einigen angriffen ey. ich meine ich nehme zwar schaden aber die unterbrechen mich nicht. Nee, das Ah, kotzt mich jetzt schon wieder an. Ey. Ich muss den Einkampf jetzt noch mal machen. Ey. Äh, na gut, dann müssen wir laden. halt ah, so ein Dreck. Ey. Und so Heilobjekte mal einsetzen. Oh neues Bild, im Liebe ah, Das, das finde ich ein bisschen doof jetzt. Ich könnte mein Gewinner mal automatisch irgendwie so reinpacken oder so. wahrscheinlich hat das spiel irgendwie damit gerechnet dass ich nach Rikum irgendwie ein level abbekommen oder so und mich dann voll heile aber ja das ist nicht passiert so wie durch jetzt gegenstände überhaupt ausrüsten hm, ich habe nur ein Vielleicht sollte ich mal auch hier Folgendes machen. Sehen abzeichen. Und einige Dinge hier hochleveln. Ich bringe es ja irgendwie. Sei egal, was ich den gibt, ne? immer Hier mal mal Power Protein. wieder ja, level 70 erreicht, damit ich diese Karte oder was da immer ist bekommen, ne? Ja egal, was ich den gebe. Ne? Karte 02. und gehen wir mal so ein Der ist bei allem noch eins. Wir nehmen ein bisschen Proteine, bitte. Hm. Also man kann sich ja irgendwie nichts vermasseln nehme ich mal an ne? hm. Hm. Z krieger hoch der ist ja im set krieger ding jetzt sehe ich gerade so ist noch in Set Krieger Dingens Community Grillin. Wer Entwicklung kann er nur auf Dings bringen? War auch schon Maximum. Ich bringe auch noch auf Level 70. Na, verdammt, ich Idiot ja. ich muss ja ein Buch gelesen. Vermuten, Roche in den einpart jemand diese Sachen kann man jetzt nur lernen. Diese Geschenke. Ne? Oh, ich tue es noch mal speichern. Ich den ganzen Mist nicht noch mal machen muss. Ey. So habe ich jetzt Gegenstände ausgerüstet. Ja, ne? habe ich dann von allen nur so wenig ich hätte meinen. Ich hätte irgendwie weiß nicht schon irgendwie so mehr von diesen jahren gefunden oder so ne kaufen kann man die sich ja auch aber das, äh, kostet geld und geld habe ich irgendwie auch nicht ja machen wir das ganze noch mal ja müssen wir noch mal gegen Rikun kämpfen ja super senkai boost Hi kurz und schmerzlos wenn es geht in die fresse Au. Du begrüßen ist bei wenn du mir nicht so viel schaden machst, okay beim kajoken ist auch voll schwach finde die fähigkeiten ne? ich hoffe später wenn wir super seien und so einsetzen können das hat nicht irgendwie KP oder so kostet aber wieder ja gar keinen sinn machen ey. ja voll idiotisch ich versuche den kampf ein bisschen stilfeuer hier zu erledigen als letztes mal äh. no, trifft mich aber auch jetzt mit dem Kack, ey. ja mein geld aber kann ich mal den dann angefangen war sehr gut Genau rechtzeitig gerade. Oh, komm oh. Na, no, ehrlich. So. In die fresse oh. wird bestimmt noch im laufe des spiels irgendwie so einige kämpfe kommen wo ich mehrere gegner hintereinander liegen muss spätestens ne? da brauche ich dann viele Heilgegenstände nämlich an weil dann wachsen wir wahrscheinlich schon aus den ohren aus als mal wie viel ap wir noch übrig haben das heißt viel besser sagt gefühlt spiel erwartet hat man irgendwie noch ein höheres level ist eigentlich na, jetzt trifft er mich noch hier wie ein Blöder. Na. Direkt. So. Nur die Hälfte jetzt brauche ich gar nicht mehr die Heilgegenstände. So. Haben gesehen, weiter. Jetzt mache ich jetzt mal vier gedrückt, ne? Kurz so vorspulen, okay. So, ja verpisst euch. Auf wen gehe ich eher los jetzt? Der der mich die ganze abknallt oder der die ganze auf mich losgeht, ey. Das eine Kombi, ey. ich glaube mit diesen ap werde ich auch noch hier ich darum kommen nicht ein bisschen zu heilen also ich, ich tue es spektakulär gut spielen Aber ihr sagt beide ja gut Man hat so eine rote aura warte das ist eigentlich eine blaue haben Jace ist der rote von euch. Ja. Alter, bleib mal stehen. schnellster im ganzen Universum. Ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Gino hat doch ein höheres Power-Level als wir alle, oder? Ähm, ja. Aber und wenn ein wenn man ein höheres power level hat dann bedeutet doch man dass man schneller ist oder ja schon aber und lord freezer hat ein größeres power level als wir alle zusammen also müsste er ja eben schneller sein okay das ist jetzt nicht fair und wenn du darüber nachdenkst Guldo kann die zeit anhalten und somit auch nein nein ich bin nicht langsamer als verdammt noch mal guldo das und bringen wollen setzt übrigens Ah, du komm her versuch mal dem auszuweichen oh gott okay zeit zum einen ja, Was nehme ich denn das hier so jetzt hat jetzt so gebracht ich muss trotzdem noch mal anders nehmen gewährt so. Das der Kampf eigentlich schon vorbei, weil er hat ja nur Battle Aber ich sag gar ja nichts. So, ja, du bist jetzt voll einfach sein, ne? Na, gibt's nicht. mal auf die Zuschauer irgendwie eine Ahnung haben, was hier überhaupt gerade passiert, denn kämpfen das sieht ein bisschen unübersichtlich aus. Nicht so unübersichtlich die Tales of Spiele, aber also nicht alle Tales auf Spiele. Und wenn man so Gameplay von Tales of Graces F zum ersten Mal sieht, dann denkt man sich auch, was passiert eigentlich da gerade. Ja, wenn es, wenn man selber spielt, dann ja hat man einen Überblick schon. Also beim Zuschauen ist immer so verwirrend. So hat so, Gefühl. Denk da. War. Boah. So, komm her. Boah. So. Ja, jetzt habe ich Level abbekommen mich geheilt, geil. 攻撃おそらく vernichtend. Das gehe ich den Ich bin ein Super Sandwich. こんなフリーザ あいつ だがさっきから明るいままが多分まだラッキー。 何奴らの戦闘力が近づい クリリンのやつ、願いが叶わ so, der plan steht しないと最強 <lacht> Moschine, ja, woher weiß Zongoko das, ja, das Sind beide level 28? Alles klar, wir sind voll AP, aber gelevelt sind. Ja, wird. Stimmt. Ja, ich wusste es. Ich wollte eigentlich das sagen. Die scheinen aber echt nicht zu respawnen. ich da mal alle platt machen kurz? Ja, warum nicht? Guck Ne, ja. Na ehrlich. Verpiesel dich. Jetzt ehrlich gesagt unnötig Schaden vermeiden, ey. Das recht unnötiges Level. Wer ja, sagt, ich bekommen. Verbesserter Scouter. Macht jetzt mal alle platt scheint aber... Boah. Ja. Na mal. Gibt es da keine Quest oder so, ne? Noch keine Energie. Na ja, noch noch noch einige Heilobjekte äh, ausgerüstet also Hi. Ja, das sind da nur eine Kriegerrasse oder so? Man <lacht> sagt das dann über die anderen Rassen im Universum aus. Also auch immer für Rassen, die alle sind, von den junior Force. So Mutanten, so viel ich weiß weiß sogar いる、 Vollkommen begegnet ignoriert. Oh, jetzt haben wir das gleiche Setup schon wieder, Deine ballert auf mich. Der andere geht die ganze Zeit auf mich los. gibt es jetzt nicht, ey. Äh. in die kommen äh, nein daneben was mit dem los denkt irgendwo fest habe ich so kommt gar nicht hinterher Der steht alle an einer stelle Na toll ja. ich kann mich nur hinter die teleportieren wenn ich gerade angegriffen werde okay, so. okay. weil du was und ausprobieren okay nein alter nicht die milchkanone mal aus seinem wasser herausgehen ne? wäre voll gut ich hab schon gedacht hat das irgendwie so ein problem mit dem spiel wenn ich gegen mehrere gegner auf einmal kämpfst dann geht die übersicht voll verloren Und gegen einen gegner zu kämpfen ist wahrscheinlich viel einfacher gott So, der ist weg, wird. Zweit folgt zugleich. Da. Er macht mich auch, glaube ich, fertig oh Gott. Oh. Ja. Warte, Knöpfe war doch richtig immer gerne aus dem Wasser gehen jetzt von unübersichtlich zu kämpfen habe ich so gefühl hey, die fresse ich mach mich auch noch fertig wenn er zu weiter geht ey. milchkanone habe ich gelesen dann angeführt nicht abgebrochen wenn wenn ich mich verwandeln ne? aber wenn ich wenn ihr euch verwandeln und ich habe gerade abgefeuert dann wird er abgebrochen das sind ja nicht fair. Nee, die fressen da oh oh so, komm. Lass jetzt noch ein level ab. Dann kriege ich nehme ich meine AP und so wieder und jetzt nicht irgendwie ein heil oder so einsetzen von dem ich nur begrenzt habe möchte ich doch hinzufügen <lacht> und ja gut weil den kampf haben war und gut wir sind wieder voll geil 確かベジータもそんな<笑><笑><笑> <なんという事だ! 笑> 勝さよしなのか。さあな。剣道よ。おら無駄な multimassierender <笑>そうか貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだなだが少なくとも<笑><笑><笑><笑><笑> Scott Skat hat ihm von da unten gezogen. You're supposed to do that to me. <laughs> und ja. Das ist ein bisschen problematisch. so und das ist eigentlich der Grund, warum Gino der stärkste Charakter in der ganzen Serie sein könnte. Ja, warum nicht? Sieht doch krass jetzt aus. Ja. あの Tja, immer genau die falschen Entscheidungen. <lacht> どう 戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。家 あなたが殺されそうになって う。おお、4万2000 まで上がりましたよ。3項まで ja. Ich sehe nicht, wie das irgendwie gut ausgeht, Für Nell. Währenddessen. Für どこ ich nicht so so gut. aussehen wie bevorstehenden kämpfe so ja, ja. Meine Frage ist jetzt, soll ich jetzt weiter spielen oder nicht? Ich würde glaube ich doch eher abbrechen. Ich kann wahrscheinlich nicht erinnern. Ne? Ich will die Schiffe kaputt ja. Außerdem ist Vegeta bei ihm. Das ist doch sehr. Das ist doch sehr. Beruhigend, oder? So. Ja. das ist wie das Schiff What? Was? Was mir aber mal los war, müssen ja bin ich einfach zu hoch ich glaube ja In den ganzen Kugeln ja alle eingesammelt so würde aber sagen wenn im park jetzt leicht ja erstmal hier noch boom, boom, boom voll viele Dinger bekommen Medaille ich habe eine Karte bekommen Sollte ich vielleicht auch mal abchecken habe ich glaube ich letztens auch bekommen als ich zum Goku hochgelevelt habe ne? so Ist so, schnell zurück, ich schätze, es hat noch niemand einen echten Dragon Ball gesehen. Das sind die Sprüche die ja drunter immer stehen ich glaube, vom offiziellen Kartenspiel? Ich nehme an, ne? das ist ein ab vor sich von sechs Pflanzenmännern. Meine war beträgt 580. Das hätte ich gerade gesagt, 530 hinter Frisas Kraft steckt noch mehr. Okay, wir sagen, wir tun ja noch Community und so ein bisschen leveln, würde ich sagen ne? kann, vielleicht nicht schaden. So Pekolo kann man ja mal hochleveln, versuchen Entwicklungsfähigkeit. Ach. auch nicht war random irgendwas hier jedenfalls hier so das erste Ding ja hochleveln wenn also man so hochleveln dass die irgendwie ihre erste Stufe irgendwie erreichen so der 50 in dem Fall ja, das ist entwicklung noch gebrauchen, keine Ahnung. Also ein Buch für Erwachsene, Piccolo. wer noch? Berlin Onghuan. Dann vielleicht mal die Sachen Leveln, die die auch brauchen hier für ihre Fähigkeiten. So, das wollte ich machen. So, so, sie ist kochen. Ne? Also, am besten wäre ja, wenn ich kochen von ihr hochleveln. Ne? Ja, Echt, ich wäre nutzen. Was schon da kochen? Community neuer rang 1. Also, da hat jetzt Aufgabe, nehme nämlich an. Ne? Ja, ich würde sagen, die Community Anführer zu leveln, wäre vielleicht eine gute Idee. Ne? Damit erhöht sich ja der Rang dann automatisch. So. Na, reicht nicht. Gerade so. 32 so. Dann für ihn war, was hat nochmal Erwachsen, ne? Verwachsen. Ich wünsche, ich könnte mal mehr als nur einmal mal geben. was Erwachsen. oder erwachsen. Das war erwachsen. Okay. Jetzt gerade einen anderen Wert hier hoch So. haben wir noch welche Anführer hier? Ja, der ist Abenteurer, ne? So, ich glaube, ich habe niemanden in den seinen Dingen, ne? also kann er ja nicht schaden. Nein, nein, ja. Ob ich dadurch irgendwie überpowered werde oder nicht. Jetzt nur zeigen, nein, man. Oh. ich diese Dinger kann man irgendwo irgendwann mal farmen oder so oder kaufen so so keine Ahnung wir brauchen mal hier noch ich überlege gerade wer noch so halbwegs irgendwann in der Story so vorkommt oder so Vegeta zehn Freundschaft wir geht Vegeta gebrauchen als Mögliche ne Ich habe da hier alle Fähigkeiten und Freundschaft plus 5. Oh. Verbessert das Gauter. Oh, hallo, warum bisschen du jetzt Silber? Ja, 30 reicht. habe mich an diese Münzen, die man in One Piece Pirate Warriors hier äh, hatte. Na, no, du brauchst noch mit Gott, ne Gott ist der Popo Gott. Natürlich, also in Dragon Ball bridge ist er mehr oder weniger Gott. Hello, Maggots. Ein terrifying und der Potential rate ist von einer it All laut. Bester Moment, den Dragon Boss Kai abridged. So. Ja das schon gleich auf Maximum. Und eine romantische Schürze. Mega Masse. So. Sind einige Dinger schon automatisch voll hochgelevelt? Ja, Chichi, zum Beispiel, sie hat niemanden in der Gruppe drin und ja schon zwei. Das ist doch mal nicht schlecht, ne? TP plus ein Prozent, Chance auf Raserei, Gegenstände nach dem Kampf plus zehn Prozent, auch nicht schlecht. Gut. Oh Gott, hat schon wieder vollzeit gekostet, sehe ich gerade. Chichi also ich habe dings ja okay ich verstehe habe ich auch noch eine karte bekommen 100 richten so viele her so also, welches sind neu Na, wie tue ich da da ah, ist mir solche sorgen das ist zum Haar raufen. Das ist keine spielende karte was gut habe ich sagen das war für diese folge in der nächsten folge tun wir uns frisas schiff mal nähern und muss denn was ist den augen verlieren und guck mal was so passiert ne? wir wollen ja die dragon balls wir suchen und also suchen wir müssen die dragon balls ja noch sammeln und danach wollen wir uns doch was schönes wünschen hoffentlich vor Freezer oder vegeta gut in dem sinne sage ich dankeschön fürs schauen ich hoffe euch hat der gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssigowski!